Du sollst auch Essen Kriegen. Jetzt rennen die alle durcheinander. Die Wesen sind beschäftigt, ja. Oh, ich hoffe, es wird nicht zertrampelt von den Testralen. Ich werde die mal einfangen. Und ins Gehege bringen. Help. Na? So ein kleines. Ich möchte den rechten in der Nähe nördlich von Recht nah am westlichen Teil des verbotenen Waldes. Okay, gleich mal nach gleich unterwegs bin. So, jetzt brauchen wir noch... Mami ist noch unterwegs. Jetzt ist alles gut. Mami ist dran, muss hier noch irgendwo unterwegs sein. habe ich die schon meine Entestral müsste nur rumlaufen Aktivitierwesen. Fliegste. Wir sind beiden noch draußen. Was glaubt, was ist links von der Flohflamme Floh mit Jack oder leicht links neben von. Okay, ich gucke gleich mal. Ich muss hier erstmal noch ein. Pistol fangen. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. zu hören, dass ein testral geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Diek. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Also Und du nicht, wünschte ich Deak, was? er könnte das nicht. Doch Deek ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Diek seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Diek je gesehen hatte. Diek flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Diek zögerte, die Klippe wie befohlen, hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Diek sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor <lacht> Dick reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Dick blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Torps ihn fand. Okay. Ich glaub, der Perry das der Okay. Ich will es nicht wissen. <lacht> das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. Dick wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. nicht einmal der Meister. Dick fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Dick hat Glück, in Hogwarts zu sein und ich bei der den von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Dick wieder gut machen, was geschehen ist. Ich mag meinen Charakter, ich nämlich guter erstellt. So, dann lassen wir mal den. Das junge Testral und seine Eltern hier in die Wildnis ja, Nicht in die Wildnis, sondern hier ins, ins Gehege Na komm, kleiner Testral Kriegst du auch einen Ball? auf G-Spielen, auch oh, Süßi, und die Blut greifen, werden, sie sich gut verstehen, und das ist der Mondkäfer das andere Gehege. Nun muss dann sind zwei leider zwei männliche. Dann müssen wir noch ein weibliches fangen da zu paaren. Ach süß, die, die drei hier nach Größe aufgestellt. Auch das die vier sind hier viel zu süß. Die braucht auch ein Spielzeug. Der Popelball für die, die Knummus. Da kommt Dame gerollt. Hm. Sehr widerlich. ähm <lacht> Family höchstwiderlich der Puppelball. Du hast verpasst, wie wir vorhin im Griff und Gemeinschaftsraum waren. Da ich mich Ich bin nicht ausversehen durch die mit, mit, mit, mit dem Flugzeug, wollte ich schon sagen. Mit dem mit dem Besen durch den durch die Wand gerückt gebracht, ohne um es zu wollen, dann habe ich es hab einfach mal ausgenutzt und bin dort gelandet. Das kannst du in einem halben Jahr auf YouTube nachgucken. <lacht> Na, die werde ich nicht hochladen bei YouTube. VOD gibt es auf YouTube. In den Parts. Auf Twitch gibt's live. So, wir haben eine Quest zu machen. Erstmal Honkels aufgabe und dann. Ruins Aufgabe und dann ah, Es gibt Essen gut luck beim Finden der Aber das sollte schon gehen. Bis denn. Guten Appetit beim Essen. Ich werde mal schauen, ob ich einen finde. Den Beutel habe ich noch mit dabei. ich muss hier gleich hier muss sowieso hier Lila größer und Trikrol finden dass ich auch direkt mal nach deiner Anleitung nach Niffla sollte ja gar nicht so weit weg sein du siebograf. Nicht wieder durch die Wand. Wirklich nur kurz sagst du. Westlichen Teil verboten, weil es also hier irgendwo. Ne, Westen ist hier. Also in dem Gebiet sollte man nachgucken. Oh, das ist das Arke duell Okay, langsam. Na also. Kannst du hier nicht absteigen? Okay. Merkwürdig. Sieht ähm. interessant aus. Müssen wir hingehen geraten? gibt es keinen. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Das kann ich nicht absteigen. Das ist ja wirklich merkwürdig. Okay, langsam. Na, also. Wieso Zäule kann ich nicht absteigen? Dann halt nicht. Was sagtest du noch? Links von der Flur fahren wir mit Jackdaw. Dann leicht links. Links von der Flur fahren wir mit Jackdaw. Das werden, das werden wir auch schon finden. Checklose Grab, das war doch hier, genau. Nochmal eine Schnellreise hin. Kann ich auch nicht absteigen oder? Flamme war jetzt Und Links von der Fluchflamme ist, ist Hier so in dem Gebiet um den See herum eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ach, nur jetzt nicht. Wir sind uns mal umschauen. ein Zaun Tower. Kann man die einfangen? Wahrscheinlich nicht. Knurnuffs? Haben wir noch ein weibliches? Könnten gebrauchen. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Oh, pinkes, beziehungsweise violettes. Ich suche einen Nüffler. Irgendwie Nüffler. Sollten wir vielleicht mal Münzen umherwerfen. Jetzt haben wir hier einen Nüffler auf. Hier ist ein Tierwesengebiet. Was ist kein Nüffler. Hier sind Gegner. Insane. Ach nö, Spinnen. Osmanlı Spinnen. Kennen Flamme. Was haben Sie jetzt vor? Schon dann das ist dann schon die nächste Flugflamme. Bringen wir Findrot, ja, ich habe viel zu tun. Es niffler, werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Aber ein paar Wilderer, das ist auch gut. Unsere Probleme? Nein, meine Probleme, die lösen sich gerade auf. Die besiege ich. Es nie wiedersehen. Hallöchen. Ah. Glücker, du hast doch unseren Ego-Grad geklaut. Oh. Niemand da, um den Sieg zu teilen? kommen jetzt nicht gerne. Hier habe ich die Markierung gesetzt. Hier ist noch ein Tiergebiet. Mit viel Glück könnte das. Niffler! Sehr schön. Die müssen aus der Reichweite. Auch nö. Na komm schon. Kommt her hier Niffler. Ein Schnatz. Wo verstecken die sich denn? Ich habe doch gerade noch welche gesehen. Hm, wie ist denn der Flau? Der Nächste. Lass das sein. Ich will nie für die Babys. Ich brauche einen zweiten Moment, oh, hab. allocated no, no, no. Gucken, was ich im Schnapsack habe. Wo erst Raum mit der Wünsche. Nicht, dass dann wieder zwei männliche sind. Ich schnell mal zum, zur Markierung hin. in den Fels gesetzt. Die Markierung. Tja, dann mal auf zum Zum pre -Cool und zum, zum Lila-Kröte. Jetzt haben wir Niffler gefangen. Jetzt geht es weiter mit anderen Tierwesen. die Türme noch kurz einmal durch Wir dürfen das nicht wieder einmal irgendwo durchfliegen Ich die Markierung irgendwie entfernen, die ich auf der Weltkarte markiert habe. Ah ja. Region südlich von wutz wieder und jetzt macht der Besen mal irgendwie Sachen. Geht grundlos um in sich Das sollte ich untersuchen. Mhm. So, Futter für meinen Schnapsack. schon lange verlassen. Na, so verlassen dann will ich doch nicht. Ich ziehe. Du hast freigelassen, nicht. oder? Das war hm. du bist ein gestohlen. Hm. Du. So. Hey. Wofür brauchst du überhaupt das ist das. Das ist das. Das ist das. Hier sind noch mehr. Neue Handschuhe, ein wenig Geld. Natürlich sind wir an im Gebiet, wo wir Tiere besorgen müssen. Das kann ja. Na komm. Ich bin nicht besiegt erstmal die Empfehlung. So leicht ihr bist, Du enttäuschst mich. So, das war's mit dir. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Wer hier wohl gelebt hat. Ja, die Prüfungen werden jetzt lassen wir erstmal aus. Irgendwas anderes das zu tun. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Inferi in Aber Daher hat nicht die Dripols Komm schon, ich will doch nur helfen Ach komm. Das ist jetzt wirklich so schwierig. Stell dich nicht so an. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts zweiten sollte man eigentlich auch mit einfangen und mir reicht hier erst mal einer eigentlich falls es nicht schaffen sollte kein grund zur aufregung ich tue dir nichts Die sind schwerer zu fangen als alles andere das stimmt wahrscheinlich nicht, aber. Es ist es nicht, Jetzt ist alles gut. So, Lina mit größer. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ah, jetzt die Spuren. Okay, was ist passiert? grafspilz und noch eine. Und auf zu den Das muss doch ein Tiergebiet sein. Okay, wo bist du? Aha. Lass das sein. Du bist mein. wir will Unterricht am Tag besuchen. Auf jeden. Erstmal. Komm schon, ich will doch nur helfen. Oh nein. Sumpfkrabbeler. Der denkt nicht so friedlich. Na komm, lassen wir mal das. Dann die Kröte wahrscheinlich eh nicht unseren Raum, der Wünsche einbringen. So schlecht eh für die Quests zum Abgeben. Selbst wenn eine Krute brauche jetzt nicht unbedingt doppelt. So, Zu der Hogwarts. Ja, wir können auch Schnellreisen machen, aber ich fliege lieber. Das Thema hatten wir schon mehrfach. Blick auf den Hintern. Wenn der manchmal wieder verpackt ist. Okay, Zielwesen am Tag. Wir dürfen mal landen, dürfen und landen können. und Zielwesen hier. Ach, schade da die Eulerei kleiner flug durch die Eulerei Oh nein! Kollision voraus <lacht>